Und willkommen. Mein Name ist die Welpen und ich bin euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros Ultimate kl A S S I -s C -h. Klassisch. Boah. Aber mit wem? Ja, das ist das. hat mich auf Mit dem fummelloch äh, Ich meine Pummelloch. Ähm auf ein paar neue Sachen dabei. Ja, das sieht putzig aus. Und ja, oh Gott, da muss ich auch ein Ticket einsetzen. Da habe ich so viele Punkte kriegen mit luft Das ist mal eine Frage. Startparade 64. Das hat mich sowieso immer verwundert. Wie hat es luft geschafft, in jeden Smash Bros. bisher dabei zu sein? Aber so Leute wie Ice climbers oder Wolf und so wurden ausgelassen. kann ich gar nicht springen. Hier guckt euch das an. Da ist ja normal Sprung, das ist ja Doppelsprung. Ja, ich weiß, ich kann mich, ich kann fliegen und so, aber trotzdem. Nein, ich habe den das Ding gegeben. Mhm. Oh Gott, das sieht. Oh Gott, ich halte sowieso nicht vor ich schlafen heute so. Kämpfe gegen all die Klassischen, all die Klassiker. Fund, Fund, Fund. Ein Pfund bitte einmal zwei waren wo <lacht> <Voilà>. da <lacht> noch mehr Albtraum, <lacht> noch mehr Albtraum, Fuel okay. da muss ein Joshi. Ja, wir kämpfen die aldi obwohl Joshi war, doch glaube ich, gar nicht Von ganz Anfang oder. Ey. ehrlich meine walzer attacke einfach so hat also gefühl von wäre voll gut für leute die so auf luftkämpfe ihr versessen sind ich meine guckt euch das an so ich Bin damit halbwegs gut in luft kämpfen oh gott oh gott ja oh oh nicht rein jetzt so, mal abtrennen gibt es nicht da ist eine wolke oh, oh Gott! ich habe das ding noch gesehen und ich bin sogar noch gesprungen aus versehen so aus schreck ja okay ich habe jetzt nicht erwartet dass wir mit Pummeluft gut sind aber da war ja natürlich jetzt wieder vor der dämliche tod ja verdammt verdammter dreck ich weiß das man so was passiert dann gehe ich auch noch 0,3 oder irgendwie was auf damit fox Da, da, da, da. Alter, mal her. Ah, falsche Richtung, schon wieder. pac Commands. Obwohl eigentlich die Geister von Pac-Man, aber ist schon, was ich meine. Oh Gott. Irgendeiner hat den Offscreen getroffen, glaube ich. Aber mein Schlag war das nicht, dass den ausgehauen hat. Es kann nur einen geben. ernsthaft ich habe nur mein unten b meine unten spezial eingesetzt und das hat gereicht oh, aber jetzt die karakter die man freispielen musste in smash 64 ja noch mal alles die karti von anfang an dabei waren los aufstellen danke Perfekt, komm. Nein, du bist Nach der war bis euch vor meiner Stage war oh, zwei haben überlebt. wieso ist pummel auf ein spielbar charakter in dem spiel ich meine das geht doch ja nach den nintendo spielen und pummel auf ist so eindeutig ein charakter nicht die anime berühmt wurde mein pikachu macht sinn ich meine pikachu ist ja maskottchen von pokémon und das pokémon hat man am meisten das jeder kennt also das verstehe ich ja noch aber was mit pummel auf, ernsthaft Guck mal der m master der ist, der ist online gerade der spielt smash cool was okay mehr punkte bunk <lacht> uh, ja keine ahnung donkey kong ja weil es stärker autsch. war nicht so dass wenn aufs schild wenn der kaputt ist hat auf dann sofort rausfliegt alter dieses was? mich was? So, so, ich nutze einfach die Unbesiegbarkeit aus und mach Rest. warum ist dieser Angriff so stark? was ist der Sinn von diesem Angriff? Ich verstehe irgendwie nicht. Pumoluf fängt an einzuschlafen. Ich meine, was ist denn da von der Angriffe? was greife ich denn an ich schlafe einfach nur ein mein was soll das was ist davon der angriff also ich nick ein der gegner fliegt weg wenn er mich dann berührt in diesem einen moment verstehe ich irgendwie nicht das irgendwie einer der aber angriffe aller zeiten der Competitive leute tun hat irgendwie voll oft einsetzen ja also ich verstehe ihn trotzdem habe gar nicht geguckt hat der rettungsmove von pommellu war so spezial oben ja aber das ist noch mal, ist noch mal spezial oben weiß ich gar nicht normales walzer Rechts ist Pfund, das heißt, wenn ich so nach vorne einfach nur angreife und zuschlage einmal, Die Gegner fliegen hoch. Rest Erholung ist unten. Was ist denn oben? Ich habe keine Ahnung. Ich spiel ich spiele nicht. Pomelo, also ich habe keine Ahnung. Muss da irgendein Rettungsmove sein, ne? Für den Fall, dass irgendwie aus der stage fliege und mich nicht retten kann mit meinen normalen sprung keine ahnung ich denke voll hat nach und ich weiß nicht das soll egal interessiert mich auch nicht mehr aber ein kurzer glaube ich erst zwölf minuten und wir haben schon ersten charakter geschafft Na, du musst ja, der hat also ich überhaupt keine Zeit gefressen. Also ja, nicht immer raschend. Bing, Bing, Bing. Glückwunsch. Cool. Ticket Bonus und vier Sterne kommen oh, Rex. Das ist ja der der blade den jeder irgendwie im Spiel haben wir wo alle enttäuscht waren, dass den ihr nur als Kostüm gibt. Oh, ist ja gerade ein Itembluminator. So, damit haben wir schon mal alle Charaktere aus den Originalen Smash Bros. So. Ähm Ihr wisst ja schon welcher charakter als nächstes kommt aber oh. you too. nein du nein du mit to too. so wie ich jetzt früher genannt habe oh keine ahnung habe ich viele sachen irgendwie anders ausgesprochen weil ich nicht wusste wie es geht to komm Aber damals kam der film ja noch nicht raus und so also wo also, sollte ich wissen wie man youtube ausspricht hallo den kind hat keinen englisch kann und so und ja übrigens wieder ein neuer film raus ne? in 3d ja, 3d animiert glaube ich Also von Muto schlägt zurück den allerersten Pokémon Film. Den habe ich noch damals im, im Kino geguckt, als der das erste Mal rausgekommen ist. So alt bin ich schon, ja. oder oh, du kannst auf meine Seite. Warum? Boah. Oh, wenn ich, okay, wenn ich mich auflade, bewege, dann wechselt Richtung, okay. Ist ein bisschen doof. Materie. Substanz. Stimmt ja, Substanz heißen die in deutschen. okay Ah, okay. gerade aufgetaucht, man Hat mich gerufen. Wir sind schon fertig. Ich mache trotzdem meinen Donner. ich meine gegner hypnotisieren und meine seite ziehen oder was passiert hier ist gut meine anderen charaktere die gehen schön auf die los und ich feiere die von hinten ab Ist geil Ist also Angriff noch mal Chaosball? Chaosball Shadow Ball heißt der im Englischen, aber den deutschen Namen diese Geister. Angriff hier: dieser Geisterball-Angriff, den Namen vergessen. Äh. Nee, ich habe den Namen vergessen. What? diese so blöden Bienen, war ja, ich so gut. Oh, Der blöden Bienen haben mich von abgehalten, irgendwas zu machen. Ah, oh, mich so an. Tschüss. Bin's dabei? Finst dabei? Nee. Doch. Nee? weil er nicht? Spukball, mein Gott! Oh, ich hasse das. Wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wie im Internet verbringt irgendwie nur englische Sachen oder so guckt, dann fallen, halt, fallen halt irgendwie nicht immer die deutschen Begriffe ein. Ne? Das ist bei einigen Pokémon auch so der Fall. So viele Let's Plays und also so was. Oder guckt im Internet irgendwann über Pokémon nach, da ist natürlich alles auf Englisch ich wollte den umbringen nicht. dann fallen dann die ganzen englischen begriffe nicht mal ein, ey. ich gut hat die nicht auf mich losgehen Bis nicht Jetzt ein Schild einsetzen sollen, vielleicht. Aber nein. Ich bin so unzufrieden wegen diesen einen Tod. Oder oh, wird ein großer Kampf? In so einer level dann kommt musik von kirk aus ja ich habe einen charakter von kit aber muss pokémon musik laufen ja ich werde machen schaden ah. schon irgendwann treffen oder auch nicht? irgendwas das Schwert jetzt unten ist? da sind da gar nicht mehr viel übrig. Spukball <lacht> Kommt er ja so einfach langsam an mich heran? so. Also, das mächtigste Pokémon der Welt, was willst du denn? Bonus-Spiel, Juto ist schon ein cooles Pokémon. Oder ich meine, irgendwie glaube nicht, dass irgendwie anderes Pokémon so als design irgendwie herankommt so dieses menschliche design irgendwie gibt es irgendein legendäres pokémon hat irgendwie auch so ein design hat ich hab jetzt gerade keins ein oben gesehen keine ahnung youtube war das originale legendäre jetzt gibt es irgendwie pro generation irgendwie 5 legendäre pokémon 5 ja, sechs das ist ja noch wenig bestimmt so zehn hm. früher gab es nur vier oder fünf okay eigentlich gab es früher auch schon ganz schön viele so wo ich darüber nachdenke oh, ich war schon wieder bei einer Ich habe ganze Galaxie auf dich. Was machst du? Ich meine die stark Aua! Ich habe ganze Galaxie auf euch. Oh Und schauen uns folgen, ob jetzt gut. stand gerade da oh, komm ich habe nicht so viel schaden genommen ich meine nicht dass mich das getötet hätte Und wer gesagt haben äh. wir so auf dem boden gelacht. <lacht> okay. Boom acht. Gut gemacht. Gut gemacht. Du warst nah dran. <lacht> Also von irgendeiner Dings, ne? Von, von irgendeine Siegestraße, glaube ich. Musik, oder? Ich glaube von Robin und Zafir ist das. Ich glaube, das hat, ich glaube, das spät irgendwie die einfachste Siegestraße von allen. War irgendwie kein Trainer da war, glaube ich. Genau, irgendeine Siegestraße hatte keinen einzigen Trainer. ob Rubin und Safir war das. Vielleicht was es. Äh, mag, ich weiß nicht. Nur es Ich meine, Rubin und Safir, keine Ahnung. Ja. Ah. Hör auf damit. Boah, das hat auch einen... ich auch Schade gemacht. Für dich überhaupt punkte wenn ich getroffen werde nee, nee. ich nicht darauf achten kriegt die ganze zeit punkte das mal ausprobieren ja. Ich muss ja so sachen testen wenn ich es nicht mache wer dann ich muss halt so random einfach irgendwelche sachen ausprobieren die einen wenn man nicht genau die Antwort weiß in solchen Spielen und irgendwann kommt die Frage so ist das möglich oder was passiert wenn man das macht ich habe den M Master irgendwann mal gefragt was passiert wenn irgendwie zwei Leute zur gleichen Zeit rausfliegen und eine Person fliegt als erstes raus so eine sekunde oder so und die andere person ist auch kurz davor raus fliegen also was dann passieren würde wenn der kampf weitergehen würde weil wenn man sich danach wiederbelebt die antwort haben wir ja irgendwie herausgefunden der gegner also wenn man zum beispiel als erster rausfliegt zeitgleich mit dem gegner dann fliegt der gegner auch raus obwohl man sich gerade irgendwie in den kampf reingeportet hat wieder schon oft passiert hier hm. hat sich hat sich Mewtwo irgendwie gebräunt am Strand oder was und sollte das jetzt sein Mewtwo. Springman armangriffe Duo Hana Samurai kriegt man hier nur neue Geister ich glaube ich kriege hier immer nur neue Geister ne könnte sein noch ein bisschen zeit merkt gerade Lass mal ein bisschen geistertafel hier machen ja, warum nicht noch ja. ein paar stärkere sehen, ob ich, ob ich neu sind oder nicht sind alle noch monster einfach noch monster den noch gegner zu gewinnen stärkere gegnerwürfe ja klingt sehr nervig riesen was kann ich was ich brauche irgendwie jetzt mal hier Items ein Tafeltausch tauscht alle Geister neu aus glaube ich krieg dann auch irgendwie weiß sie nicht einen Meilenstein wenn ich das mache es ist ja gar kein Event ich will dann schon welche machen die auch irgendwie stark sind war, das kenne ich doch nicht, nicht. taublos, dann vielleicht hier auch diesen ein, dieses eine Team können es gleich bringen. Ich bin es nicht leid, Ike hier zu steuern. Kannst du mal aufhören? Tschüss, oh. mein Gott, leck mich. Nein, okay diese Items muss ich auch mal einsetzen. Dafür gibt es auf jeden Fall mein Stein, so Schild-Items einzusetzen. Oh, Rouch, bett the Sonic ne. Muss bestimmt diese so Profi Dinger hier ein paar Mal machen ne? für Meilenstein. Nein, Bo. <lacht> <lacht> Oh. <lacht> hey. Los. ist oh. Tschüss. Wir Leben. so neue so, Schildbremser. Wow. Oh, ich dachte, er bleibt jetzt so oh, leck mich doch am Arsch. <lacht> Ey, ich dachte, er bleibt so. Warum schauen Hier ja, Jagen? Kommen so war Bayern gegen den gewinne ich. ich bin echt nicht zufrieden mit dem ergebnis in diesem Part. er hat auch schon 60 prozent Ehrlich. er verarscht mich hier. Ist das so? Oh, Schildbremser noch mal. Ich dachte, da bleibt jetzt so, oh nein. Ah noch ein ich brauche noch einen Sieg. Ja, Die kommen irgendwie bekannt vor. Ach, die ist aus diesem Nie-Spiel, genau. Unsichtbarkeit für alle. Stimmt ja, war dieses Street Pass-Spiel. irgendwie durch so eine Villa rennen musste. Sieh mein Schwert noch. Was Da bin ich. Da bin ich. Soll eigentlich das Item behalten haben, weiß ich wissen, wo ich bin. Tschüss. Die Items ja mal einsetzen, irgendwann noch mit den Kopf um. ah. gereicht. Mein Gott, ich muss mal kurz gucken. Man kriegt hier was unter Geistertafel zehnmal Geistertafel. Items sein drei 30 Geister im Rang Profi ohne ein Geisterteam ins Feld zu führen. ohne ein Geisterteam, okay. Gegen Rang Legende, das zehnmal Kampf Items ein Zehnmal in Folge, ugh. sie 20g gegangen, ok okay. Gut. Möchte ich bis zum nächsten Mal wir alles vergessen haben, egal. Ähm, ja, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Like, einen Abo, einen Kommentar und so hinterlassen würdet. Das wäre richtig nett von euch. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, Sikorski.